Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Puppel mit Zucker. Wir machen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, mit Call of Duty Modern Warfare. Dem vierten Teil von Call of Duty und dem zweiten Teil, den wir hier tatsächlich spielen. Letztes Mal mussten wir irgendwen suchen. Ich komme gleich wieder rein, sobald wir die Story ein bisschen haben dann. Und wir sind hier beim Gewächshaus, das weiß ich noch. Okay. Sehr gut. Und wir werden hier irgendwie gesehen, glaube ich. Und beschossen so wie es aussieht. Ich glaube einfach die Helis dürfen uns nicht sehen oder so. Okay, die ist richtig gut die Granate. Ja, wie man merkt, COD nehme ich nicht wirklich tödlich ernst. Ich hoffe, hier können wir das verzeihen Hallo. Ich mag einfach wirklich die Story-Erzählung von COD auf die Art, wie es erzählt wird. Äh, vor allem die älteren Teile, die neuen Teile sind ja dann doch ein bisschen lächerlich teilweise. So, vielleicht habe ich ja jemanden getroffen. Grüß dich. Ist einer von uns. Okay. Ich muss aufpassen, denn ich weiß gerade nicht, was der Helikopter macht, ehrlich gesagt. Es kann sein, dass der die Gegner alarmiert, wo ich bin und das wäre gefährlich für mich. Also ja, ich wusste doch, da lebt noch einer, weil der hat mich die ganze beschossen. Okay. Achso, der gehört auch nicht zu uns, gut. Ja gut, dann machen wir den mal weg. Übrigens ist es heute noch äh, offline, weil ich irgendwie habe ich mein Passwort halt dank dem PS-Änderungssystem die ganze Zeit nicht mehr. Und das heißt, ich habe mir jetzt einen neuen Account gemacht. Und der ist noch nicht aktiv hier, das heißt, ich bin noch offline mit meinem alten Account. Aber ähm, das heißt, die ganzen Achievements und so werden hier nicht übertragen. Ich muss es dann irgendwann nochmal spielen, halt, wenn ich das möchte. Mal schauen. Vielleicht zu nebenbei, wenn ich das Video rausrendere gerade oder so. Aber das würde ich dann erst machen, wenn ich wirklich durch bin hier. Äh, aber das ist für euch relativ irrelevant, außer dass wir jetzt nicht wirklich Trophäen angezeigt kriegen, wenn wir was erreichen. Aber das ist ja auch nicht der Hauptgrund des Spiels, ehrlich gesagt. So, haben wir es jetzt geschafft, gehört zu uns. Ja, das ist das. Okay, ich muss zugeben, das Spiel hat ein bisschen... Ups, äh, das habe ich letztes Mal gemerkt, ich sollte hier ein bisschen runterdrehen noch. So, hoffe ich, ist es besser mal. Ich habe das letzte Mal gemerkt... Dass so, tut mir leid. Wow, wow, wow, wow, wow, okay. Ja, ich weiß schon, wieso das Spiel mir leicht empfohlen hat. Ich bin wirklich nicht gut in diesem Spiel eigentlich. Äh, müssen wir jetzt einen Helikopter vom Himmel holen? Das kann sehr gut sein. Ja, ich bin dran. Da ist er. Zählt das? Jawohl, das ist eine Verfolgungsrakete. So, hier ist die Sting drin. Die Stinger, Entschuldigung, nicht die Sting. Man muss ein bisschen anvisieren. Und jetzt kann ich. Ja, guck mal an. Dankeschön. Habe ich extra gut gemacht. Ziel erfüllt. Okay. Mein Ziel ist jetzt, diesem Typen hier zu folgen. Captain Price. Hoffentlich geht das voran. Ich habe keine Zweitwaffe, sehe ich gerade. Ich hätte doch die AK mitnehmen sollen. Also, wobei die hat, glaube ich, die M die MP ersetzt. Okay, eine AC ist äh, ein Überwachungsflugzeug, glaube ich. Uh oh, uh oh, uh. Oh. Ich würde es so gern, aber ich darf 100 pro nicht wegen der Mission. Es ist egal, die sterben eh gleich alle. Jetzt holen wir ein paar Punkte. Ja, extrem geil ist das. Krieg halt und so, eine Voll Swag. Machen wir nicht. nee. Oh ja, komm ich nicht rein. Ich würde gerne wissen, was das da vorne ist. Ja, komm, geht's da. Okay. Und plötzlich ist Preis 80 Meter vor mir natürlich. Oder ich bin allein. Das kann auch gut sein. Gut, neue Mission, beziehungsweise neue Aufgabe. Oh, uh, die ist gut ausgerüstet. Der Tod kommt von oben. Tag 2, Westrussland. Oh nein, wir sind jetzt drin. Ist ja gut, ich höre auf. Ah, ey, das kommt mir mega bekannt vor. Es gab mal ein Spiel auf dem Händen. Kirche, Kirche. Ich darf nichts machen. Okay, man kann wirklich auf die Kirche schießen. Ups. Oh ne, alles normal. Sorry, ich wollte es wirklich nur ausprobieren, ob es geht. schon extrem, dass man diese Religionsdinger voll ausnutzen kann, eigentlich, theoretisch, da jemand die Kirche nicht angreifen will. Ich glaube noch nicht. Ist ein 105er? Ist es eine Rakete oder was? Mal gucken. Das sind kleine. Und das 25er ist ein MG, okay. Ich hab dich schon gesehen da hinten. Wo? Wer? Da ist noch ein Auto. Ups, Oh Hoxha ist da weit geflogen. Okay, die sind weg. Dankeschön, auch wenn du es schon wieder sagst. Hehe. <lacht> äh. Vierck war das. Ich weiß nicht, welches meine. Ah, die blinkenden Rave-Typen da, das sind meine Verstärkung. Das sind Feinde da aber. Das sind doch unsere Leute. Da sind unsere Leute. Das sind auch unsere Leute. Ich sollte auf die 105er gehen, da habe ich mehr Aussicht. Da ist einer. Wen? Weißt du, das ganze... Ja, beim Gebäude. Hm, Essen vor Essendorf, Da ist einer. Hoffentlich. Okay, das MG ist auch verdammt gut, eigentlich. Die gehören uns. Wir haben ein fahrendes Fahrzeug. Negativ, negativ, nicht angreifen. Ich wiederhole, keine Fahrzeuge auf der Schnellstraße angreifen. Alles klar. Wildfire, wir übernehmen Ziviltransporte auf der Schnellstraße. Geben Sie uns Deckung. Trupp, kein Zugriff auf Fahrzeuge auf der Schnellstraße. Dort sind ausschließlich Zivilisten. Bodeneinheiten kümmern sich derzeit um einen alternativen Transport. Alles klar. Ja, ist okay. Habe ich gecheckt. Oh. Oh, der gehört zu uns. Ups. Hätte ich jetzt nicht gesagt, wirklich, aber der hat nicht geblinkt. Ich habe extra geguckt. Jawohl sehe ich. Wir sehen die Leuchtsignale nicht auf die Fahrzeuge mit den blinkenden Leuchtsignalen schießen. Wiederhole, nicht auf die Fahrzeuge mit den Leuchtsignalen schießen. Das sind Verbündete. Aufgepasst, der Feind richtet entlang der Kurigenstraße hinter Alte ein. Navigation, welche ist denn Straße? Ich glaube hier. Ja, hier. Wahrscheinlich die hier Hier, da habe ich So. Ich sehe sie, ich sehe sie. Okay, so, ich habe hier gerade ein bisschen konzentriert zugehört, weil es ist schon. Hier ist noch einer, den habe ich nicht gesehen. Hä, ich habe doch. Das sind doch keine Verbündeten hier, oder? Ja, seht ihr? Das sind einfach wahrscheinlich die Blinken, waren zu nah. So. Sonst noch jemand? Okay, jetzt habe ich eine Wolke vorne dran. Das ist ziemlich assi. Ich sehe einfach nichts. Ich lasse mal ein bisschen Rauch aus. Da ist dein Rauch. Ah ein Raketenwerfer. Da ist noch jemand. Okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. dass da, dass ich nicht mehr hinkomme. Welches Auto? Okay, ich lasse sie mal durchfahren. Ah, habe ich fast vergessen, sorry. Aber ich frage mich, ob das echt so ist. Sie erinnern, sorry, dass sie das immer wieder sagen müssen, halt, dass es auch nicht vergessen geht irgendwie. Okay, dann war das unsere Verstärkung. Ja, habe ich gecheckt. Ich habe ja extra daneben geschossen. Ah, die gehören zu uns. Gut. Ich sehe ja eh nichts. Ich habe mal den Kran um. Da sind nämlich noch mehr Leute. Ich finde das verdammt cool, irgendwie gerade diese Übersicht, die man hat hier. Da ist noch einer. Ah, ne, der ist schon tot. Gehören die zu uns? Nö. Sorry. Dankeschön. Aber ich sehe sonst keinen mehr. Es gibt hier einige Autos, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Die schießen dahin, das heißt da ist irgendjemand. Das sind nicht die Verstärkungen hier drüben. Sehr gut. Oh, jetzt wird's mühsam. Ich weiß 25 aber nö. übersicht habe ich so am besten und so kann ich gut ausschalten okay jawohl das sehe ich sie die darf ich auch nicht töten natürlich oh gott jetzt wird es kompliziert Die fliegen dann doch ein bisschen tiefer, aber ich glaube, die müssen die Leute mitnehmen. Sogar die schießen doch irgendwo hin. Ich finde nur nicht raus, wohin. Ja, toll. Danke, Wolke. Ja, die Gefahr ist noch nicht vorbei. Doch, ich glaube, jetzt ist es vorbei. Ich glaube, wir haben es geschafft. Aus hier kommen noch Typen mit Raketenwerfer, aber das hoffe ich jetzt einfach mal nicht. So. Okay. Gut, ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, das nächste Mal geht's weiter. Bis dahin.